Drei, vier, fünf Mal in einem Monat haben wir uns nicht gesehen. <lacht> Wo der Remmler-Stefan recht hat, da zögere ich nicht auch mal bei ihm zu klauen. Aber hier geht es weder um himmlisches Licht in der griechischen Metropole noch um hochprozentiges in der Steiermark. Wo bin ich? Hier ein erster Hinweis. Es stimmt schon, wenn ich meinen nach längerer Abstinenz hier endlich wieder mal genossenen Lieblingsort drei-, vier- oder gar fünfmal à la Remmler pro Mondphasen nicht gesehen habe, dann drohen mir Entzugserscheinungen. Na klar, wenn ich mit dem unvermeidlichen Rollstuhl durch meinen Schul- und Bürgergarten in Braunschweig cruise, ich ziehe aber eigentlich das aus der Sprachmode gekommene Planieren vor. Dann ist meine kleine Welt für ein paar Stunden erstmal wieder in Ordnung. Und das gänzlich ohne Athensterne oder schnappselnden Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Hier die im Videotitel angesagte Ente. Und da ist sie auch die Titelgrütze. Gemeint ist nämlich nicht etwa die äußerst beliebte rote Grütze auf dem Tisch, sondern die grüne. Und da wiederum nicht das mit Waldmeister aromatisiert Dessert, sondern die Entengrütze. Die verwandelt zurzeit den Dove See mitten im Schulgarten in ein grünes Meer, wenn auch ein kleines.